Du bist Grenzgänger, Entdecker, Abenteurer und möchtest heute auf eine interessante, originelle Weise den Menschen zeitgerecht etwas vom Glauben weitergeben, in Gemeinden, Institutionen, Jugendgruppen, Orden oder Verbänden. Du veranstaltest Friedenstage, Gottesdienste, die die Menschen vom Inhalt her ansprechen oder hast ein mobiles Glaubenscafé oder bist in der Erstkommunionvorbereitung tätig, dann bewirb dich bis zum 15. August. Beim Bonifatius-Werk für den Bonifatius-Preis und sei mutig. Es müssen nicht die großen Dinge sein. Es können auch kleine, originelle Dinge sein. Wir möchten sie wertschätzen. Wir möchten sie vernetzen. Möchten sie auch gerne weitergeben. Denn in unserer Kirche und für unsere Kirche bewegt sich etwas. Und das möchten wir gerne mit dir und mit Ihnen zeigen.